heiße ich euch nun vermutlich letztmalig in diesem Jahr herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Im letzten Video hatte ich diese Geschichte ja schon leicht angeteasert und nun ist es auch endlich soweit. Wir zeigen euch einen Zufallsfund, den wir so auch noch nicht hatten, aber dazu gleich mehr von mir in den nächsten Minuten. Letztes Jahr hatte ich sogar die Zeit euch einen kleinen Jahresrückblick zu veranschaulichen, nun dieses Jahr wird das wohl leider nichts mehr werden, aber eine Folge habe ich nun dennoch für euch, bevor wir uns dann hoffentlich gesund und munter im kommenden Jahr wieder hören und vor allem sehen. Sollten euch verlassene Orte hier in Ostdeutschland interessieren, dann schaut doch gerne mal auf unseren Kanal, dort gibt es mit Sicherheit die eine oder andere interessante Folge, die du vielleicht noch nicht gesehen haben wirst, aber nun geht es erstmal rein in diese Folge, dabei wünsche ich dir und euch viel Spaß. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch ein Wohnhaus, wie wir es so auch noch nicht hatten. Wer unsere letzte Folge verpasst haben sollte, dem blende ich sie jetzt hier oben rechts ein. Dort bekommt ihr einige Vorabinformationen über die Umgebung oder das Viertel, wo wir uns hier befinden. Wohnhäuser können mit Abstand richtig interessant werden, vor allem dann, wenn sie wie hier nicht einfach nur leergefegt sind, sondern einiges über die letzten Bewohner zu berichten haben. Aber Stück für Stück. Wir hatten schon im Vorfeld gesehen, dass hier mehrere Wohnhäuser nebeneinander leer stehen. Nur war die Frage, ob man auch in alle einfach so über den Hinterhof hineinspazieren kann. Ihr könnt es euch sicherlich denken, die Erfahrung bestätigte sich erneut. Auf der Straßenseite sind die meisten Gebäude wie Fort Knox. Aber so auch hier über den Hinterhof herrschte der Tag der offenen Tür. In dieser Straße standen auch noch weitere Wohnhäuser leer, aber einen Weg in den Innenhof fanden wir dort leider nicht. Zu Beginn schauten wir uns wie immer zuerst den Keller an, dort befand sich allerdings nichts erwähnenswertes. Schon im Hausflur stellten wir schnell fest, dass man hier so einiges vergessen hatte oder es sich schlichtweg um Müll handelte. Nun in diesem Fall fanden wir so ziemlich eine komplette Wohnung vor, sowas haben wir bisher erst in zwei, streng genommen drei Wohnhäusern vorfinden dürfen. Wir fanden neben Klamotten und anderen diversen Überbleibseln vor allem sehr viele persönliche Gegenstände wie Bilder und Dokumente, Erinnerungen an gute und traurige Momente im Leben der Familie Krause. Allein in dieser Wohnung hielten wir uns so einige Minuten auf, ich vermute rückblickend über 20 Minuten. Es war erschreckend und faszinierend zugleich und stellten sich natürlich auch einige viele Fragen. Warum blieb all dies zurück und gab es keine Verwandten, die sich darum kümmerten? Denn einfach so lässt man ja keinen kompletten Hausstand zurück. Familie Krause lebte sehr wahrscheinlich schon seit vielen Jahren in dieser Wohnung. Herr Krause, Vorname Rolf, war zu DDR-Zeiten bei der Volkspolizei tätig. Hauptwachtmeister war sein Dienstgrad. Später arbeitete er ab 1975 als Elektrodenbauer in einem volkseigenen Betrieb. Wir fanden Berufsschulzeugnisse und Lohnscheine aus dieser Zeit. Reich waren die Krauses wohl nicht. Zumindest wenn es nach den verstreuten Unterlagen geht, die überall in der Wohnung verteilt umherlagen. Seine Frau Renate überlebte ihn vermutlich um wenige Jahre. Was sie beruflich machte, blieb uns allerdings verwehrt. Das konnten wir nicht klären. Gemeinsam hatten sie mindestens einen Sohn, Hans Gerd, welcher am 13.03.1976 durch einen tragischen und folgenschweren Unfall verstarb, wurde nur 20 Jahre alt. Ein Verlust, den die Eltern wohl nie hinnahmen, was auch mehr als verständlich ist. Mehrere Erinnerungen an den verstorbenen Sohn fanden wir in der Wohnung wieder. Was tatsächlich geschah, blieb allerdings auch hier ungeklärt. Ich vermute mal, es handelte sich um einen Arbeitsunfall, vielleicht aber auch einen Verkehrsunfall. Frau Krause bekam in den 2000er Jahren einen Herzschrittmacher implantiert. Der Ausweis für das Gerät war von 2004 und lag zerknittert mit in der Wohnung. Die Kalender in der Küche waren von 2008. Vermutlich und sehr wahrscheinlich sind die beiden Eheleute dann verzogen, in eine Senioreneinrichtung gekommen oder aber am wahrscheinlichsten verstorben. Hier verliert sich dann auch die Spur der Krauses. Ein trauriges Ende, zumal es keine Angehörigen gab, die sich um den Besitz der Krauses kümmerten. So wirkte es zumindest. Besonders lecker war auf jeden Fall der Kühlschrank. Dort schimmelte seit mindestens zehn Jahren Frischfleisch vor sich hin. Ein Wunder, dass es uns nicht beim Öffnen der Kühlschranktür entgegengesprungen kam. Die Krauses waren wohl die letzten Hausbewohner in diesem Objekt. Von Nachbarn war längst schon weit und breit keine Spur mehr zu finden. Der Zustand im ersten Obergeschoss ließ nichts Gutes vermuten, es war leicht feucht im Wohnzimmer und je höher man im Gebäude kam, desto größer wurde der Schaden durch eindringende Nässe. Vielleicht fühlte sich niemand verantwortlich, weil den Krauses das Haus ja vielleicht auch gehörte, aber auch das ist wieder reine Spekulation, würde aber eventuell auch den Zustand der Wohnung erklären. Der Rest des Hauses war teilweise nicht mehr betretbar, über 10 Jahre Leerstand und vermutlich 30 oder mehr Jahre ohne Renovierung machten das Gebäude aktuell zu einer einsturzgefährdeten Ruine, auch wenn man dies von außen nicht zwingend vermuten würde. Aber was meint nun ihr zu diesem Thema, wie kann es sein, dass eine komplett eingerichtete Wohnung einfach so zurückgelassen wird und sich niemand darum schert? vor allem um den Besitz der Krauses sich kümmert, keine Verwandten vorbeikommen und alles abholen. Heute läuft das ja alles ein bisschen anders ab. Ne? Vielleicht war ja auch damals die Gesetzeslage etwas anders, beziehungsweise wenn den Krauses auch vielleicht das Haus gehört hat, dann hat wahrscheinlich auch keiner sich so wirklich reingetraut oder durfte rein. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ja dafür eine Erklärung, wie das Ganze hier abgelaufen ist. Schreibt es mir doch in die Kommentare, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich vermute mal ganz stark, dass vielleicht sogar die Frau Krause hier am Ende ihres Lebens komplett auf sich alleine gestellt war und wer weiß, vielleicht ist sie sogar hier in dieser Wohnung verstorben und wurde erst später gefunden. Auszuschließen ist dieses Szenario wohl auf keinen Fall. Ich verabschiede mich jetzt wie immer noch mit einigen vielen Bildern und vor allem mit weihnachtlichen Grüßen von diesem Video. Lasst euch reich beschenken und bleibt vor allem gesund in diesen Tagen, damit wir bald wieder zusammen auf Tour gehen können. Wenn ihr noch mehr verlassene Orte sehen wollt, dann könnt ihr natürlich gerne auf unseren Kanal schauen. Dort gibt es viele, viele, viele weitere Videos zu diesem Thema. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich gerne über ein Abonnement und über einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen haben sollte. Ich bin raus, wir hören uns im nächsten Jahr. Macht's gut, bis bald und ciao.